Hallo und herzlich willkommen zum neuen Unicorn 2 Tutorial Video. Schön, dass du vorbeischaust. Ein Thema, welches in den Tickets und im Chat häufig angesprochen wird, ist der automatische Rechnungsupload durch Unicorn 2 zu den Marktplätzen. Viele von euch haben sich neben der schriftlichen Dokumentation ein Video zu diesem Thema gewünscht. Dem kommen wir sehr gerne nach. Wenn du ein Thema hast, welches dich besonders interessiert und du dazu gerne eine Dokumentation lesen und ein Video sehen möchtest, hinterlasse uns unten in der Kommentarsektion deine Anregungen und Wünsche. Alternativ kannst du uns über Facebook oder per E-Mail unter support.marcos-software.de dein Feedback mitteilen. Unicorn 2 kann die Rechnungen, wenn du dich an die nachstehenden Schritte hältst, automatisch den Aufträgen des Marktplatzes zuordnen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass für jeden Marktplatz die Rechnungen in einen eigenen Ordner bzw. Unterordner abgelegt werden. Widmen wir uns zunächst der Erstellung eines Ordners auf deinem Server für den Rechnungsupload. In meinem Beispiel habe ich in meiner virtuellen Videoumgebung auf Laufwerk C den Ordner Rechnungen und darin den Ordner Upload und den Unterordner Unicorn 2 angelegt. Dieser Ordner muss sowohl von Unicorn 2 als auch von deinem JTL-Worker erreicht werden können. Gegebenenfalls ist hier eine Netzwerkfreigabe durch den Server notwendig. Dies hat den Vorteil, dass du die Rechnungsdokumente von einem Workflow des JTL-Workers automatisch bei Erzeugung in dem hier angegebenen Ordner ablegen lassen kannst und nichts von Hand machen musst. Nun betrachten wir uns die Einstellungen in Unicorn 2 und aktivieren den rechnungs -Upload. In meinem Beispiel richte ich den Rechnungsupload für den Marktplatz Real ein. Starte hierzu wie immer Unicorn 2 als Administrator und öffne die Konfigurationsoberfläche, indem du dich mit deinen Zugangsdaten einloggst. Wähle nun links im Menü deinen gewünschten Shop aus, in meinem Beispiel Real, zu dem der Rechnungsupload aktiviert werden soll. Krolle auf der aktuell geöffneten Einstellungsseite nach unten bis zur Gruppe Dokumentenupload. Aktiviere jetzt die Checkbox Rechnung hochladen. Sollte sich die Checkbox nicht aktivieren lassen, so wird derzeit kein Rechnungsupload von diesem Marktplatz unterstützt. Bitte wähle kein Linux- oder Unix-Laufwerk wie zum Beispiel Netzwerkfestplatten aus, da diese nicht überwacht werden können. Nun legst du den zu überwachenden Ordner fest. Unicorn 2 hat nun in dem von mir angegebenen Zielordner den Unterordner 33, das ist die Shop-ID meines Realshops, und in diesen den Ordner Invoice angelegt. Wenn du nun auch die Option Rechnungskorrektur hochladen aktivieren möchtest, wird zusätzlich im Ordner 33 der Unterordner Refund angelegt. Unicorn 2 überwacht an diesen Ordner auf zu übertragene Dateien und kann diese, insofern zu dieser Rechnung erfolgreich eine Bestellung des Shops gefunden werden kann, automatisch hochladen. Bitte stelle sicher, dass in dem Ordner, den du nun auswählst, ausschließlich Rechnungsdokumente dieses Shops abgelegt werden und nicht von anderen Shops oder gar anderen Marktplätzen. Dies kann sonst dazu führen, dass Rechnungen hochgeladen werden, die gar nicht für diesen Shop vorgesehen waren und im schlechtesten Fall sonst Kundendaten ohne Berechtigung von Dritten einsehbar sind. Hat der Rechnungsupload funktioniert, löscht Unicorn 2 im Anschluss die Rechnung aus dem zu überwachenden Ordner, damit hier nicht unnötig Speicherplatz verschwendet wird. Sollte hingegen eine Rechnung nicht fehlerfrei hochgeladen werden können, verschiebt Unicorn 2 das Dokument in einen Unterordner mit Namen Invalid. Du musst nun die Rechnungsdokumente für diesen Shop in dem Unterordner Invoice ablegen. Dies erfolgt entweder manuell durch dich oder über einen Workflow. Aktuell werden ausschließlich PDF-Dateien verarbeitet. Der Dateiname muss dabei zwingend die Rechnungsnummer aus der jtl -Babi sein, ohne jeglichen weiteren Text. Dies ist unbedingt nötig, damit über den Dateinamen die Rechnung und damit die korrespondierende Bestellung gefunden werden kann. In meinem Beispiel ist das Re2020-1171.pdf. Nicht erlaubt sind beispielsweise Rechnung Re2020-1171.pdf oder Re2020-1171 der Stelle kd0001.pdf oder gar Rechnungsdokument der Stelle re2020-1171.pdf. Ich hoffe, dieses Tutorial-Video hat dir Schritt für Schritt erklären können, wie der automatische Rechnungsupload zu den Marktplätzen mit Unicorn 2 funktioniert Und du hast diese Anleitung erfolgreich umsetzen können. Sollten dennoch deinerseits Fragen zu diesem oder einem anderen Thema offen sein, sind wir für dich da. Schreibe uns eine E-Mail an support at softwarede oder frage uns über Facebook. Dort findest du uns unter facebook.com/marcosoftware.